Es ist aus. Sie haben nichts mehr gegen mich in der Hand. Irgendwelche letzten Worte? Damit wirst du niemals durchkommen. <lacht> Tötet ihn. <lacht> Nein! Du darfst nicht sterben! Ich bin am Leben. Erlebt? Jammern! Damals habe ich sie vielleicht nicht gekillt bekommen, aber heute werden sie sterben. Tötet ihn. Ah! Ah! Oh, oh, nein, nicht schon. Ich bin nämlich doch am Leben. Sie sind hier, als ihr bis am Morgen. Aber jetzt ist das Spiel vorbei. Tötet ihn. Okay, nächste Staffel ist er eh wieder da. Meine Familie. das ist Hey, eh hey, schon wieder. Jetzt stirbt doch endlich!